Oh, ich begrüße dich ganz herzlich hier zum Lachyoga. Ja, das ist wirklich so... Ähm dass wir hier einfach beginnen, einfach mal ohne Grund zu lachen. Und wir tun einfach so, als ob, bis es uns gelingt, bis es zum echten Lachen wird. Leider ist es bei uns hier in Deutschland so, dass wir natürlich mehr zum Lachen in den Keller gehen, aber auch weltweit kann man das so sagen. Und zwar ähm, ist das so, dass Kinder natürlich äh, viel öfter lachen. Man sagt drei bis vierhundert Mal am Tag und sie lachen einfach so über Dinge, wo wir als Erwachsene äh, nichts mehr bei finden sozusagen und darum ist es so, dass wir Erwachsene höchstens noch 15 bis 25 mal, wenn überhaupt, lachen. Aber lachen gehört einfach mit zu unserem Leben und lachen ist die aller allerbeste Medizin und ich möchte dir heute mal ganz kurz hier, nur damit du so einen kleinen Einblick bekommst, lachen, wie es funktioniert, in vier Schritten erklären. Also, wir beginnen im Prinzip ganz normal mit dem Hände klatschen Und das ist total wichtig, dass wir so klatschen wie Kinder. Kinder klatschen ganz einfach, ja? Und nicht, dass wir so machen, sondern einfach so richtig, richtig gerade klatschen. Dann aktivieren wir alle Akkupressur und Energiepunkte auch in den Händen und demzufolge auch in den anderen Organen. Und dann sagen wir dazu, Ho, Ho, Ha, Ha, ha Ho. Okay, super das war der erste schritt der zweite schritt ist dass wir uns ein bisschen mehr mit der atmung beschäftigen das ist auch wie im yoga ganz normal die ein- und ausatmung und da gibt es natürlich auch bestimmte übungen dafür und dabei atmen wir in den bauch ein das ist auch ganz wichtig weil wir oftmals in die brust einatmen sondern wir atmen in den Bauch ein, anhalten die Luft und ausatmen. Wir machen das mal nochmal. Einatmen, anhalten die Luft und ausatmen. So, wie machen wir das mit dem Lachen? Wir lachen beim Ausatmen. Das heißt, Einfach wieder hochgehen, einatmen, über den Bauch anhalten die Luft und, und nochmal. Ja, und der dritte Schritt ist, dass wir wie Kinder einfach total verspielt tun. Das heißt, wir belohnen uns auch dafür, was wir hier gerade so machen. Ja? Und, äh, ja, und wir sagen uns einfach Very good, very good, ja! Yeah. Very good, very good, ja! Yeah. Oder sehr gut, sehr gut, ja! Yeah. Ja, und die, der vierte Schritt sind einfach ganz kreative Übungen, die du in deinen Alltag mit reinbringen kannst. Du kannst es zum Beispiel beim Duschen anwenden, indem du lachst und dich einfach duscht. Und nach jeder Übung machen wir Ho-Ho-Ha-Ha-Ha. ho ho ha, ha ha ho ho ha ha Ho-Ho-Ha-Ha-Ha. Very good, very good, ja. Yeah. Very good, very good, ja. Yeah. <lacht> so, und jetzt gebe ich mal meinen Businessfrauen noch eine kleine Übung an die Hand, weil wir natürlich mit dem, wenn es ums Geld geht, da immer unsere Schwierigkeiten haben und unsere starken Glaubenssätze in unserem Kopf natürlich sind. Und dazu werden wir jetzt einfach mal unser Gehirn einfach mal rausnehmen, nehmen es einfach mal in die Hand und waschen das mal. einschäumen. Schön säubern von den ganzen dreckigen Gedanken. So, jetzt trocknen wir das noch ab. Und jetzt nehmen wir es und legen es uns wieder rein. Und weil immer noch kleine Reste von blöden Gedanken in uns drin sind, was das Geld angeht, was weiß ich, ich mir fallen ja gar keine mehr ein. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Alle Geldglaubenssätze, die du in dir trägst, schreib die dir einfach mal auf, guck einfach mal, was hast du noch in dir drin gespeichert und diese, die jetzt noch drin sind, die werden wir jetzt mit Zahnseide ein bisschen säubern, die Zwischenräume. <lacht> Very good, very good, ja! Yeah. Very good, very good, ja! Yeah. <lacht> so, jetzt merkst du schon, du hast unheimlich Energie. Mehr spürst du das schon? Und zwar hast du jetzt ganz viel Sauerstoff auch im Blut angereichert. Das macht ganz, ganz viel mit dir, jetzt mit deinen Zellen. Dein Zwerchfell hat, hebt sich auch hoch und runter ca. 6 bis 8 cm. Und dadurch massierst du auch deine Organe. Es ist wirklich, wirklich Hammer, was man hier äh, alles machen kann. Ja, und du kannst einfach gerne auch einen Kurs bei mir buchen, mit deiner Familie zusammen. Und äh, wir machen einfach einmal die Woche Lach-Yoga. Du kommst natürlich dann auch dahin, dass wir Stress bewältigen, alles das, was dir im Moment nicht gut tut, ähm, auch wenn du bei mir ein so coaching machst, äh, danach einfach mal wieder ins Leben, ins Lachen gehen, sich freuen, ganz wichtig. Ja? Und ganz wichtig ist auch, in die Dankbarkeit gehen für das, was du hast, es so akzeptieren, wie es ist. ja. Und dann äh, funktioniert das Leben auch, fühl, äh, fühl dich da einfach mal rein und ja, ich freue mich wirklich darauf.